Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Review. Heute habe ich wieder ein Display mit Touchscreen für euch. Und zwar ist es ein Display mit Touchscreen, den man halt für den Raspberry Pi benutzen kann. Oder halt auch für einen Windows-PC, Mac oder Linux. Und ich sage halt mal was dabei ist alles. Also hier haben wir erstmal die CD mit den Treibern drauf für Windows, Mac und Linux und so weiter. Dann haben wir hier eine infrarot fernbedienung für hier das. Das hier ist nämlich das, äh, sagen das Keyboard, da sind ganz viele Knöpfe drauf, mit denen man das Display einstellen kann und eine Infrarot-LED, mit dem man die Signale per Fernbedienung senden kann. Dann haben wir hier einen Adapter, an dem dieses Kabel dran kommt. Wenn dieses Kabel kommt an diesen Touchscreen dran dann wandelt der Adapter das um, dass man ein USB-Kabel anschließen kann und das an Raspberry Pi machen kann. Werde ich gleich alles noch zeigen. Hier ist eine Treiberplatine für das Display. Und hier unten haben wir noch ein Kabel, um das Keyboard mit dem Controllerboard zu verbinden. Jetzt zeige ich erstmal, wie man es zusammenbaut. Als erstes nehmt ihr euch dieses Controllerboard hier. Dort kommt hier an diesem Pinstecker dieses Kabel dran. So. Und dieses Kabel kommt hier an dieses Keyboard. So, dann nehmen wir hier diesen Touchscreen-Treiber-Adapter-Ding und stecken den auch hier mit dem USB-Kabel zusammen, in der richtigen Stelle. Dann nehmen wir das Kabel hier und stecken es hier rein. Das letzte Ende, hier das kommt dann an, das, an den Touchscreen dran, dass der das Touchscreen hier reingesteckt wird. Es ist dann ein bisschen knifflig, aber es geht eigentlich relativ okay. Gut, das war eigentlich auch schon alles zum Zusammenbauen, außer halt, dass das Display noch hier dran kommt. Das mache ich einfach noch schnell. Das kommt einfach hier oben rein. So, und dann schiebt man nochmal hier an den Seiten diese schwarzen Dinger hier runter. Und dann ist es auch schon feste... angeschlossen. So. Jetzt haben wir das ja alles angeschlossen und was ich jetzt mache, ich lege das gerade mal hier drauf halt, weil es ja Touch Touchscreen ist und ich schließe erstmal das alles an den Raspberry Pi an. So, jetzt habe ich auch schon mal den Touchscreen festgeklebt am Display, sodass er nicht leicht wegrutscht. So, ich stecke jetzt mal den Raspberry Pi ein. Und wie wir gerade schon sehen, fährt er hoch. Und dieses Display gibt es halt einmal mit Touchscreen und einmal ohne Touchscreen. Ich habe jetzt hier mit Touchscreen. Ich werde euch jetzt einmal mit und ohne in die Beschreibung stellen, den Link, wo ihr es kaufen könnt. Und dann könnt ihr euch halt entscheiden, was ihr nehmt. So. Das fährt er da erstmal hoch. So ist hochgefahren. Ja, und Touchscreen geht schon. Und wir sehen aber es ist genau falsch rum. noch genau in einer Richtung, wie es ist. Hm. Kann man, kann man erstmal denken, ja, vielleicht habe ich ja einfach nur das Verhalten dran geklebt. Guck ich mal nicht mehr ab. Ja, so. So. Und dann merkt man, hm, Geht ja gar nicht. Das liegt nämlich daran, dass die Treiber nicht richtig konfiguriert sind. Und das machen wir jetzt erstmal. Da bei meinem PC das SSH gerade nicht funktioniert, ähm, kann ich leider nicht zeigen, wie man die Treiber installiert. Aber ich kann euch einen Link in die Beschreibung stecken. Da seht ihr dann, wie man die Treiber installiert, um dann das Display zu äh, kalibrieren. Also, wie man jetzt sieht, ich versuche gerade noch zu kriegen, wieder. Okay, ja, sieht man nicht so ganz. Ähm. Es ist halt so, wenn man nach oben macht, geht er halt nach unten, aber links und rechts ist trotzdem noch richtig. Das muss man halt alles konfigurieren, aber das wird auch alles auf der Webseite beschrieben. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen. Dafür habe ich noch jetzt ein paar Daten von dem Display. Und zwar hat es halt HDMI, VGA und AV-Anschlüsse. Es ist 7 Zoll groß mit einer Auflösung von 800x480 Pixeln. Das ist eine Pixeldichte von 133 ppi. Das ist also eine Pixeldichte wie man auch von ganz normalen PC-Monitoren kennt. Jetzt zeige ich euch gerade noch die Funktion von der Fernbedienung und von den Knöpfen. Und zwar nehme ich dafür das Display ein bisschen schief. Sieht man besser. Und das kann man zum Beispiel AV, AV2, VGA und, ja, komm eins zurück. Jetzt ist es bei HDMI und jetzt sieht man, da ist es schon. Da kann man noch verschiedene Sachen einstellen. Menü. Komm. Menü. Runter. Äh, also. Menü. Alles mögliche kann man da einstellen. Ich werde jetzt nicht alles durchgehen. Aber genau das gleiche kann man auch mit den Tasten hier machen. Hier kann man das wechseln. Jetzt wieder auf HDMI. Da kann man den Kontrast ändern. Dann kann man zum Beispiel auch die Helligkeit ändern mit dem Knopf. Und mit dem Knopf kommt ihr halt dann ins Menü rein und könnt euch dann bewegen in dem Menü mit den Knöpfen. Und ganz rechts der Knopf hier mit der LED, die gerade, mh, ja die leuchtet gerade grün, drückt ihr einmal drauf und dann ist das Display aus. Gut, das war's auch schon mit dem Video. Wie ihr gesehen habt, ist es jetzt rot geworden, LED. Nur zur Info. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dann und ciao!